Wer genau rechnet, dem wird klar, das Auto kostet mehr als nur Benzin. Versicherungen, Parkgebühren, Steuern, Reparaturen und Knöllchen. Wie viel ein Kilometer Autofahrt tatsächlich kostet, ist nicht transparent. Bei Fahrscheinfrei weißt du jedoch genau, du zahlst einen fixen, überschaubaren Betrag und fährst wohin und wann immer du willst.